Hallo, ich bin Elienyx und das ist der 17. Part meiner Werwolf-Challenge. Viel Spaß! Und wieder sind wir zurück bei unserer Familie Hemming. In diesem Part hat unsere Raya Geburtstag, also sie wird endlich zum Kind und ich bin schon so, so gespannt, wie sie aussehen wird. Deshalb werden wir jetzt dann gleich in den Part hinein starten. Aber vorher noch ganz kurz, wenn dir meine Videos gefallen, dann vergiss nicht, mich zu abonnieren, die Videos zu kommentieren und auch zu liken. Besonders Kommentare sind wirklich sehr, sehr wichtig. Deshalb gibt es wieder eine Frage von mir. Was ist eigentlich dein liebstes übernatürliches Wesen in die Sims 4? Also sind es Werwölfe, Vampire, Meerjungfrauen, Hexen oder was es sonst noch gibt? Schreib mir das oder was auch immer du willst, sehr, sehr gern in die Kommentare. Und wir starten jetzt in den Part hinein. Und hier sind wir wieder. Lilly ist uns Besuchen gekommen und die beiden spielen jetzt gemeinsam Ball. Es war wieder dieses typische, sehr beinliche Szenario, dass Lilly einfach da war und gesagt hat, hey, Iana, wollen wir nicht beste Freunde werden? Und ich habe mich dazu entschieden, dass sie nicht beste Freunde werden. Deshalb mögen sie einander jetzt nicht mehr so gern. Iana ist ein geselliger Sim, weshalb ist sie ganz besonders schmerzt, dass ihre Freundschaft mit Lilly bröckelt. Es ist schwer, das nicht persönlich zu nehmen. Dann ist sie noch erschrocken. Iana beurteilt die Beziehung zu Lilly noch nicht als beste Freundschaft. Vielleicht kann etwas Distanz helfen. Und Lilly ist deprimiert wegen Ablehnung gegenüber von Iana. Ja, also eigentlich verstehen sich die beiden gerade gar nicht so gut, aber trotzdem spielen wir mit ihr Ball. Oh wow! Ich glaube, das war mit Absicht. Okay, auf jeden Fall wollte ich eigentlich ins Geschäft gehen und eben Dinge verkaufen. Aus irgendeinem Grund funktioniert es aber nicht. Also ich weiß nicht warum, aber mein Spiel hat da ein Error. Ich hoffe, das Grundstück ist nicht verbuggt. Und in der Zwischenzeit hat Iana aber ein seltenes Sammelobjekt gefunden. Und zwar die Statue des wölfischen Begleiters Rengar. Und das heißt, ich hätte gesagt, wir suchen jetzt Christopher. Und dann können wir dem anderen Rudel beitreten. Oh, Christopher ist nicht hier. Ja gut, dann müssen wir ihn wohl anrufen. Okay, dann rufen wir ihn einfach mal an, dann soll er vorbeikommen. Und dann können wir uns nämlich der Moonwood-Kommune anschließen. Und aus irgendeinem Grund leuchtet Raya Grün. Also es sieht aus, als würde sie stinken, aber sie stinkt nicht. Und ihre Windel habe ich auch schon gewechselt. Ich meine, sie hat heute ohnehin Geburtstag. Ich hoffe, das bleibt nicht, wenn sie ein Kind ist. Aber irgendwie ist es auch seltsam, dass wir da jetzt so ein stinkendes Kleinkind haben. Ja, leider kann ich das gerade nicht ändern. Und außerdem haben wir hier eine Müllpflanze. Jana, die Müllpflanze kann tatsächlich weg. Und der Geburtstag von Karaya naht, denn die Kleine hat tatsächlich morgen schon Geburtstag. Und das möchte ich auf jeden Fall in diesem Part noch spielen. Wie gesagt, eigentlich wollte ich in diesem Part arbeiten und einfach schauen, dass Jana jede Menge Dinge verkaufen kann. Das ist doch ein anderes Grün. Okay, ich verstehe nichts mehr. Versuchen wir, ihr noch einmal die Windel zu wechseln. Kinderbetreuung? Wir können ihr gar nicht die Windeln wechseln. Alles klar. Okay. Christopher, wann kommst du zu uns? Bist du schon da? Oh, er ist schon da. Oh, er ist schon in unserem Haus und weint. Ich habe ihn irgendwie übersehen. Aber gut, Jana. Wir gehen jetzt gleich mal zu ihm hin und werden ihm einmal von Fitness vorschwärmen. Oh, die beiden verstehen sich wirklich auch schon sehr, sehr gut. Okay, jetzt wollen sie die Unterhaltung woanders weiterführen. Sie wollen nach unten gehen. Alles klar, kein Problem. Ach so, Raya möchte auch mitsprechen. Alles klar, das darf sie natürlich gern. Aus irgendeinem Grund ist Christopher traurig. Wir erzählen ihm einfach mal eine dramatische Geschichte. Vielleicht heitert ihn das ja auf. Dann werden wir einmal über unsere Ängste reden, damit sie endlich diese Angst besiegt. Also diese Angst nach unerfüllten Träumen. Und dann können wir ihm unser ungewöhnliches Sammelobjekt geben, und zwar die Statue des Wölfischen Begleiters Rengar. Auf diesem Relikt befinden sich seltsame Symbole. Nur Werwölfe, denen eine lunare Erleuchtung widerfahren ist, können die Botschaft entschlüsseln. Ja, ich habe die Botschaft jetzt nicht entschlüsselt. Ich hoffe, da standen nicht sonderlich spannende Informationen drauf, denn die werden wir vermutlich nie wiedersehen. Perfekt, ich glaube, er hat sich darüber gefreut, er ist nur sehr traurig und kann es nicht wirklich zeigen. Und jetzt werden wir bitten, dass wir uns seinem Rudel anschließen können und er steht direkt neben einem großen Tierhaufen. Naja, ich hoffe, er steigt nicht rein. Bevor du fortfährst, denke daran, wofür wir in der Moonwood-Kommune stehen. Erstens muss sich jeder für eine gute Gemeinschaft innerhalb des Rudels einsetzen und die Gruppe unterstützen. Zweitens müssen wir als Botschafter aller Wehrwölfe eintreten und unsere Art mit Würde vertreten. Und drittens wird von uns allen erwartet, dass wir als Investition in die Zukunft für die Versorgung des Rudels sorgen, was bedeutet, dass wir sogar unsere eigene Nahrung anbauen und es vermeiden in der Öffentlichkeit auf Sofas rumzukauen. Okay, das ist bei denen also ganz anders als bei den White Fangs, aber das habe ich mir irgendwie schon gedacht. Und deshalb sagt Iana jetzt: Hört sich toll an, ich bin dabei. Bye. Willkommen im Rudel. Iana ist der Moonwood-Kommune auf dem Rang Omega beigetreten. Neue freigeschaltete Inhalte, wöchentliche Anlieferung eines Snacks, eine Ausgabe von Der gute Junge und neue rudelspezifische Interaktionen. Okay. Also perfekt, das haben wir jetzt mal abgeschlossen.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 Vertritt alle Werwölfe mit Würde. Sei in Biestform freundlich und herzlich zu nicht Für Führe freundliche Gespräche über Werwölfe. eigne dir werwolf empathie Diplomatie und Widerstandskraft an und vielleicht gelingt es dir ja sogar, eine Brücke zu Greg zu schlagen. What? Wir sollen uns mit Greg anfreunden? Tu nichts, um das negative Bild von Werwölfen zu verstärken. Sei in Biestform nicht gemeint zu nicht werwölfen suche also keinen Streit mit ihnen und erschrecke sie nicht durch deine Boshaftigkeit oder bösartiges Heulen. Okay, ich glaube Iana darf sich leider nicht mehr mit Vampiren prügeln. Leider, das hat mir immer sehr viel Spaß bereitet. Dann haben wir noch Autarkie. Sorge für dich und die Zukunft des Rudels. Beschaffe Nahrung durch Angeln, Gärtnern oder Jagen in Biestform und bereite köstliche Mahlzeiten zu. Trage mit einem Teil deiner Ernte oder fertigen Gerichten zu den Rudelressourcen bei. Vermeide die öffentliche Demonstration von bestialischer Völlerei. Wir wissen, dass das ganz schön schwer sein kann, aber versuche vor den Augen von Nichtwerwölfen keine Sachen zu verschlingen. Jana kann doch nur Sachen verschlingen, oder? Ich habe noch nie gesehen, dass man auch anders essen kann. Aber vielleicht hat sich das jetzt alles geändert, weil sie nicht mehr bei den Wildfangs ist? Ich bin mir nicht sicher. Gut. Dann bitten wir ihn einmal um Rudelmentoring. Also wir schauen am besten jetzt mal von Anfang an, dass wir uns hier anstrengen. Denn immerhin muss sie zum Alpha werden. Dann fragen wir, wie es ist, Alpha zu sein. Und dann werden wir ihm ein Geschenk geben. Wir geben ihm... Mondwächter, Topfscherbe, Lernen. Ich hoffe, das gefällt ihm. Und er steht einfach noch immer neben dem Tierhaufen. Irgendwann steigt er rein, ich sag's euch. Die beiden haben jetzt tatsächlich auch ein Gefühl miteinander... Größere, Nähe jedoch glückliche Erinnerungen. Oh. Also Iana mag ihn anscheinend wirklich, wirklich gern. Sie findet nämlich auch, dass er verantwortungsvoll ist. Ich glaube, er ist sich noch nicht so ganz sicher, was er von uns haltet. Vermutlich auch, weil wir eben zuerst bei den Wildfangs waren, mit Lou ein Kind haben. Und dann haben wir uns noch mit Rory geprügelt und im letzten Part noch mit diesem Vampir. Also ich glaube, er ist noch ein bisschen skeptisch, aber das verstehe ich. Wäre ich auch. Ja. Jana ist eben nicht die einfachste Frau, die es gibt. Und wir haben die Endnoten bekommen. Oh nein. In Recht und Ordnung haben wir eine 4+, aber in Einwanderung und Bewegung eine 6. Wie ist das denn gegangen? Wir hatten eine perfekte Präsentation und wir haben sie auch abgehalten. Oh nein, wir sind suspendiert. Was bedeutet das jetzt? Dürfen wir nicht mehr zur Uni? Oh oh. Äh... Hey. Suspendiert. Iana ist jetzt von der Universität suspendiert. Sie kann sich die nächsten fünf Tage nicht mehr für Kurse anmelden. Ach nein. Oh Gott, wir werden das mit der Uni niemals schaffen. Einschreibung ist fünf Tage lang nicht mehr möglich. Oh oh. Ja, okay. Wir sind nicht die besten Studenten. Ich gebe es ganz offen und ehrlich zu. Aber weil wir gerade nichts Besseres zu tun haben, kann sie ihrer Tochter eigentlich mal Sprechen beibringen. Es ist ja auch Teil der Challenge, dass wir die Erziehungsfähigkeit maximieren und da haben wir ehrlich gesagt noch nicht so viel erreicht. Okay, wir sind auf Level 3, das ist in Ordnung. Und sie muss ja noch drei Kinder bekommen, also mindestens vier Kinder, glaube ich, ist in den Regeln. Also habe ich in die Regeln geschrieben, ich habe ja die Challenge gemacht. Das heißt, das werden wir auf Level 10 schon schaffen. Oh, und jetzt haben die beiden auch eine Stimmung miteinander. Größere Nähe durch glückliche Erinnerungen. Und wieso sind sie eigentlich alle immer neben dem Tierhaufen? Kann ich den wegschmeißen? Okay, perfekt. Gut. Ich habe die Kacke von Yoru beseitigt. Oh, die beiden sind so süß. Und Yoru möchte jetzt auch mit ihnen sprechen lernen. Oh, sie sind so süß. Irgendwie braucht Yoru mehr Aufmerksamkeit als unser Kind. Gut, dann werden wir ihm einen ganz besonderen Schwatzer geben. dann können wir mit ihm eine intellektuelle Diskussion führen und dann werden wir ihn mal an seiner Lieblingsstelle kratzen und dann werden wir Raya aber weiter Sprechen beibringen. Und dann werden wir Raya beibringen, bitte und danke zu sagen. Das ist sehr, sehr wichtig und das können wir danach dann ja angehen. Raya hat jetzt Level 4 der Kommunikationsfähigkeit erreicht, sie ist aber auch schon unglaublich müde, das heißt, Iana wird sie jetzt einfach mal in den Schlaf lesen. Dann kann sie noch einmal mit Yoru joggen gehen. Immerhin hat sie schon sehr lange keinen Sport mehr gemacht. Und sie ist ja ein sehr aktiver Sim und sie braucht ja sehr viel Sport. Also ich glaube, sie braucht es wirklich mal. Dann kann sie joggen gehen. Vielleicht kann sie dann später hier draußen auch noch ein bisschen trainieren. Und dann wird auch schon sie ins Bett gehen müssen. Denn morgen ist ein sehr, sehr anstrengender Tag für alle. Denn immerhin wird die kleine Raya Geburtstag feiern. Und ich glaube, wir werden draus eine ziemlich große Feier machen. Okay, irgendwie möchte Raya allein ins Bett. Alles klar. Also ziemlich große Feier. Auf jeden Fall wird sie ihre Eltern einladen. Lou, weiß ich noch nicht, ob wir einladen werden. Und vielleicht noch ein paar Freunde von ihr. Und jetzt haben wir Dienstag, kurz nach 8 Uhr früh. Jana ist gerade dabei, einen Kokosnusskuchen zu backen. Da eben heute die kleine Raya Geburtstag hat. Aber aus irgendeinem Grund ist Jana auch traurig. Wegen einer vernachlässigten Freundschaft. Oh. Keine Ahnung, was sie da gerade kaputt gemacht hat. Wenn ein Sim so viele Freunde hat, kann es schwierig sein, alle Freundschaften zu pflegen. Trotzdem fühlt sich Iana schlecht, wenn eine Freundschaft in die Brüche geht. Aber ich glaube, das ist wegen Lilly. Also die wollte ja unsere beste Freundin sein, aber wir wollten nicht. Und ich glaube, dass sie uns jetzt nicht mehr so gerne mag. Ja, da kann man jetzt leider nichts machen. Auf jeden Fall werden wir jetzt aber mit Raya Geburtstag feiern. Das heißt, wir fügen jetzt eine Geburtstagsparty hinzu. Unser Geburtstagskind ist natürlich unsere kleine Koraya Yuna und einladen werden wir. Auf jeden Fall mal Jason und Aluna. Mike werden wir nicht einladen. Ich glaube nicht, dass sie ihre Beziehung an die große Glocke hängen möchte. Dann werden wir noch Lilly Hübsch einladen. Das ist ja unsere Freundin von der Uni. Außerdem können wir Christopher einladen und dann noch Lilly. Ich glaube nämlich, dass es für Iana sehr, sehr wichtig ist, dass ihre Eltern wissen, dass es auch gute Werwölfe gibt. Bis jetzt haben sie ja nur Lou kennengelernt und wie Lou ist, das wissen wir alle. Ja, Kater, Mixer und Entertainer brauchen wir nicht. Stattfinden wird das Ganze hier. Jetzt müsste ich nur wissen, wie unser Haus heißt. Oh, hier, Old Farmhouse, alles klar. Und wir starten, glaube ich, so gegen zwölf. Dann haben wir noch ein bisschen Zeit, um uns darauf vorzubereiten. Joru ist aus irgendeinem Grund auch schon wieder unglaublich unruhig. Also ich liebe Joru, aber ich muss sagen, er braucht schon relativ viel Aufmerksamkeit. Perfekt, der Kuchen ist fertig. Dann können wir gleich mal Geburtstagskerzen hinzufügen... Und dann kümmere dich wieder um Yoru. Wir geben ihm eine tröstliche Umarmung. Oh, jetzt ruft Lilly uns an. Weißt du was? Mein Date ist sehr gut gelaufen. Das freut mich für dich. Herzlichen Glückwunsch. Dann werden wir ihn einmal streicheln. Dann werden wir ihm unsere Probleme gestehen. Und dann fragen wir ihn mal, was los ist. Was hat Yoru denn? Okay, keine Ahnung. Anscheinend hat er keine Probleme. Aber Iana, du kannst jetzt eigentlich noch einmal was kochen. Und zwar kannst du einmal Frühstück zubereiten für dich und deine Tochter. Machen wir einmal eine Familiengröße. Eier und Toast. Ich habe übrigens keine Ahnung, woher sie diesen Ball hat. Fußball von Zwergsports. Okay. Oh, ich sehe gerade, Raya wünscht sich mit Lurum Arbor. Die Arme, die versteht natürlich überhaupt nicht, wieso ihr Fazit gerade nicht mehr da ist. Ich werde das jetzt mal anpinnen. Ich hoffe, das bleibt auch, wenn sie ein Kind ist. Ich habe, wie gesagt, keine Ahnung, wann sie Lou wieder sieht. Die sind befreundet? Die sind ja gar nicht befreundet. Die verstehen sich gar nicht so gut. Und wir haben hier noch immer ungewolltes Kind. Also, ja, die verstehen sich gar nicht gut, tatsächlich. Und die Party startet bald. Die beiden frühstücken gerade. Und wie sollte es anders sein? Raya sitzt hier auf der Couch und Jana sitzt hier am Tisch. Ich habe keine Ahnung warum, aber die können nie an einem Tisch sitzen. Ja, ich verstehe es nicht. Vielleicht haben sie gern Abstand voneinander. Ich weiß es nicht genau. Auf jeden Fall startet die Party gleich. Also die Gäste sollten wirklich gleich kommen. Geburtstagsparty fängt bald an. Bist du bereit anzufangen? Ja, klar. Los geht's. Hauptziel ist Kerzen ausblasen, Witze erzählen, Sims gleichzeitig an der Stereoanlage zuhören lassen, und um Getränke zu bereiten. Wir haben ja keine Stereoanlage. Was glauben die denn, wer wir sind? Wir werden einmal über Interessen reden und werden ihn einmal umarmen. Jana, sprich mal mit deinem Vater. Wir werden ihn einmal umarmen. Und dann wird sie noch ihre Mutter den Tag verschönern. Ich habe es irgendwie geschafft, Iana nicht als Gastgeberin zu machen. Deshalb, ja, muss Raya sich um die Gäste kümmern. Äh, ja, und Raya kann noch mit niemandem reden. Ist Aluna schwanger? Aluna ist doch schwanger, oder? Wait. Das muss ich mir kurz anschauen. Ja, sie ist schwanger mit einer Tochter. Oh, Iana bekommt noch eine Schwester. Wie süß ist das? Perfekt. Unsere anderen Gäste sind irgendwie noch nicht gekommen. Ah, die sind da oben. Ja, alles klar. Wo sonst? Lilly und Christopher möchten lieber da oben sein. Aber dürfen sie natürlich, wenn sie das möchten. Aber ich hätte gesagt, dann blasen wir gleich mal die Kerzen aus. Denn die anderen Aufgaben kann eben nur Raya erfüllen. Und das wäre ein bisschen blöd, wenn die nicht erfüllt werden. Deshalb... Wird Jana jetzt ihrer Tochter helfen, die Kerzen auszublasen? Oh, ich bin schon so gespannt, wie sie aussieht als Kind. Ich habe auch noch gar keine Idee, wie sie so als Kind wird. Also jetzt hat sie ja das Merkmal unabhängig. Und sie hat sehr viel Fantasiefähigkeit. Also hier hat sie tatsächlich Level 5. Sie ist aber auch sehr kommunikativ und auch sehr motorisch. Also logisches Denken ist das Einzige, das nicht zu ihr ist, aber in allem anderen ist sie eigentlich schon als Kleinkind sehr, sehr erfolgreich, muss ich sagen. Und jetzt hat unsere kleine Raya Geburtstag. Schaut alle her, sie wird älter. Wieso schaut denn niemand zu? Okay, perfekt. Was geben wir ihr für ein Bestreben? Ich überlege zwischen kreativ und Motorik. Aber irgendwie, glaube ich, wird Motorik besser zu ihr passen. Wobei sie ist halt auch sehr sozial. Ich glaube, wir geben ihr sozial. Das passt auch ganz gut, weil sie war ja immer sehr unabhängig und hat immer... Alles irgendwie alleine geschafft und dadurch auch schon sehr früh eigentlich mit Fremden geredet. Und ich glaube, dass sie da als Kind jetzt nicht schüchtern oder so ist, sondern einfach ein sehr soziales und sehr offenes Kind. Liebling der Massen. Sehr gut. Und ihr Merkmal? Hm. Selbstsicher würde gut passen. Gesellig würde natürlich auch gut passen. Aber nein, ich glaube, wir geben ihr selbstsicher. Diese Sims neigen dazu, selbstsicher zu sein. Das passt doch ganz gut. Perfekt. Und wie sieht sie aus? Oh mein Gott, sie ist so schön. Und Lou hat uns ein Geschenk geschickt. Und Hannah hat ein Geschenk geschickt. Äh, wer ist Hannah? Und sie spielt gleich mit ihren Spielsachen. Wie süß ist das? Ich habe keine Ahnung, wer Hannah ist. Kennst du Hannah? Äh, ja. Keine Ahnung, ich weiß nicht, wer Hannah ist. Auf jeden Fall gehen wir dann jetzt gleich in den create sim und werden unserer kleinen Koraya ein Umstelling geben. Und hier könnten wir jetzt prinzipiell noch zwei Merkmale geben, also ich habe ja eigentlich den Mod mit den mehr Merkmalen, aber aus irgendeinem Grund funktioniert der nur mehr so halb, deshalb lasse ich das jetzt einfach mal und dann geht es jetzt los. bin fertig. Das war jetzt tatsächlich gar nicht so einfach, aber ich glaube, ich habe mich entschieden, in welche Richtung sie gehen wird. Und zwar wird sie eben so das sportliche Mädchen sein, vielleicht auch ein bisschen draufgängermäßig. Also auf jeden Fall, das ist ihre erste Alltagskleidung. Dann haben wir das als zweite. Hier haben wir ihre Abendkleidung, die Sportkleidung, Schlafkleidung, Partykleidung. Badekleidung, heißes wetter und kaltes wetter Mir war wichtig, dass es nicht wirklich modebewusst aussieht. Also man merkt, sie zieht sich eben selbst an und irgendwie merkt man auch, dass ihre Mutter nicht sonderlich viel Geld hat. Ja, natürlich, Iana hat mittlerweile ein eigenes Geschäft, aber das läuft ja eigentlich gerade nicht so gut. Dann hat sie sich gerade von Lou getrennt und ja, sie sind eben ein wenig knapp bei Kasse und das kann man ja ruhig auch merken. Ich bin aber auf jeden Fall schon sehr, sehr gespannt, wie das mit Raya weitergeht. Und wir müssen unbedingt mit ihr auch einmal in die Schule gehen. Ich bin so gespannt, wie ihre ersten Freunde sind und wie es dann so mit ihrem Leben weitergeht. Und außerdem interessiert mich auch noch, wann sie sich das erste Mal in einen Werwolf verwandelt. Also, man sieht ja, dass sie ein Werwolf ist. Aber ich weiß jetzt nicht, ob sie sich als Kind schon verwandelt. Oder ob das eben dann erst passiert, wenn sie zum Teenager wird. Ich habe absolut keine Ahnung. Also Wutanzeige haben wir hier jetzt noch keiner. Also vielleicht passiert es wirklich erst, wenn sie dann zur Teenagerin wird. Aber gut, wir müssen hier jetzt noch die Party erfolgreich abschließen. Ja, sie stellt sich jetzt mal bei ihrem Opa vor und dann auch noch bei ihrer Oma. Irgendwie kennt sie die alle noch nicht. Iana, was du in der Zwischenzeit machst, ist mir eigentlich egal. Nein, weißt du was? Du fütterst deinen Hund und dann wirst du mal deine Probleme von der Seele reden. Dann wirst du ihn mal baden, obwohl er gar nicht stinkt. Und dann könnt ihr beide eigentlich joggen gehen. Dann wird sie ihrer Oma gleich mal eine alberne Geschichte erzählen. Nicht weglaufen, Aluna. Komm wieder her. Dann werden wir eine Comicfigur zitieren. Okay, irgendwie geht sie nach oben. Ja gut, wenn wir nicht mit dir reden wollen, dann stelle dich doch einfach mal bei Lilly vor. Die kennst du auch noch nicht. Oh, ich liebe, Lilly. Ich finde, sie ist so cool. Sie hat so einen coolen Stil. Ich liebe sie einfach. Gut, deine Großeltern wollen nicht mit dir reden. Dann freundest du dich jetzt mit der besten Freundin deiner Mutter an. Wir werden eine Comicfigur zitieren. Dann werden wir jemanden parodieren. Und dann werden wir einen Toilettenwitz machen. Was auch immer das sein soll. Leider ist Lily angespannt, aber anscheinend findet sie uns trotzdem lustig. Wir erfüllen nebenbei nämlich auch noch ihr Bestreben. Dazu muss sie nämlich eine Freundschaft schließen und fünf neue Sims kennenlernen. Das sollte ehrlich gesagt kein Problem sein. Bauchschmerzen vor Lachen. Kariah Yuna reißt einen Witz nach dem anderen und fühlt sich unbesiegbar. Wäre es übertrieben zu behaupten, dass sie Comedy mag? Ja, Raya kann sehr gern Comedy mhm. mögen. Immerhin ist sie ja offen und selbstbewusst. Da passt es irgendwie ganz dazu, wenn sie so ein Spaßvogel wird, mehr oder weniger. Aber jetzt erzähl doch bitte noch einen Witz. Mach noch einen Toilettenwitz. Ich glaube, die kommen immer gut an. Sie wünscht sich jetzt auch Freundin mit Lilly werden. Oh, ist das süß. Dann werden wir das jetzt mal anpinnen. Der Wunsch mit Lou ist irgendwie weg. Also, anscheinend werden die nicht mitgenommen, wenn sie im Altern, das wusste ich gar nicht, aber gut zu wissen. Ich bin gespannt, wenn sie das nächste Mal was mit ihrem Vater machen möchte. Geburtstagssinn plaudern lassen, wenn glücklich. Äh, sie ist verspielt. Sie ist ja nicht glücklich. Wir können sie nach dem Wehrwolfrudeln fragen. Okay, dann mach das mal. Und dann kannst du dich einmal ja über Erwachsene lustig machen. Getränke zu bereiten und Stereoanlage, das funktioniert leider nicht. Ja, sehr, sehr schade. Es ist ja so, Koraya Yuna. Zwei rivalisierende Rudel mit komplett unterschiedlichen Lebensweisen knallen in einer Kleinstadt aufeinander. Und alle sind Werwölfe. Merkt ihr meine Worte. Moonwood Mill ist eine tickende Zeitbombe. Für keinen Simoleons der Welt würde ich an einen Ort wie diesen ziehen. Wow. Lilly, das ist nicht sonderlich lieb. Du machst unserem Kind Angst. Dann wird sie sich jetzt einfach mal ein Stück Kuchen nehmen. Immerhin ist es ihr Geburtstag. Und die verstehen sich gerade nicht mehr so gut. Und dann kannst du mal mit deiner Oma reden. Wir werden ihr eine alberne Geschichte erzählen. Dann werden wir sie spitzbübisch bedrängen. Und dann können wir sie nach ihrem Tag fragen. Iana ist in der Zwischenzeit hier draußen und schlägt auf den Boxsack ein. Alles klar. Sie fühlt sich auch gut wegen einem geschmeidigen Getränk und sie hat noch immer das hier mit Geld heirat. Wir haben aber nur mehr vier Tage Zeit, um das zu erfüllen. Also uns läuft tatsächlich die Zeit davon. Ja, ich bin gespannt, ob wir das schaffen oder nicht. Das wird sich vermutlich dann im nächsten Part herausstellen. Ja, aber ich glaube, an dieser Stelle werde ich den Part dann auch schon beenden. Schreibt mir auf jeden Fall in die Kommentare, was ihr von unserer kleinen Raya haltet. Und wenn ihr irgendwelche Story-Ideen habt, schreibt diese natürlich auch gerne in die Kommentare. Ich freue mich immer über eure Ideen. Und nun sind wir schon wieder am Ende meines Videos angelangt. Ich hoffe sehr, dass es dir gefallen hat. Und wie immer freue ich mich über jedes Like, über jedes Abo und über jeden Kommentar. Und ich hoffe, wir sehen uns in meinem nächsten Video wieder. Bis bald!